Hallo, hier ist wieder 1, 2, 3. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Rizzo. Rizzo kocht, Format äh, online kochen mit, mit wem koche ich denn heute eigentlich? Äh, ich habe eine Überraschung für euch und natürlich auch für mich, weil das sind die, äh, mit denen ich am liebsten koche. Also, pass auf, begrüßt mit mir äh, den Erstgeborenen, den Adi. Moin, moin. Und, und Nummer 2, der Luis. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. jetzt zwei, meine Hallo. zwei Hallo. großen Jungs. Äh, genau, wir kochen heute zusammen und wir machen ein cooles Barbecue. Wir machen einen geflammten Lachs. Wir machen einen Kräuterquark, ein paar Ofenkartoffeln dazu, ein bisschen äh, Polofino, also quasi ein schönes Hähnchen, sage ich jetzt mal ganz einfach vom Grill. Und was für einen Salat machen wir, Jungs? Das hier ist auch Salat. Warum machen wir den? Weil er geil ist, oder? Also bleibt dran, bis gleich, ciao! Heute kocht Part 5 äh, oder 6, Robert? Ja, sechs. Part 6, jawohl, hier ist er wieder. Und heute mit meinen Liebsten, mit Adrien und mit Louis. Wir kochen für euch heute zusammen, äh, ja wie gesagt, den geflammten Lachs. Den machen wir äh, draußen wirklich auf unserem Feuer. Das heißt, wir machen erstmal hier so eine kleine Vorbereitung und gehen dann raus, outdoor, äh, zu unserem Feuerring und äh, bereiten dort dann alles zu Ende. Wichtig ist natürlich, wir wollen erstmal ein Brot backen, das heißt, der Louis wird jetzt hier gleich das Brot machen, den Focaccia-Teig. Und der Adi, der Adrian, macht uns einen schöneren, leckeren Kräuterquark. Ich denke mal, zum Kräuterquark brauche ich dem Adrien nicht viel erzählen. Kräuter und Quark. Kräuter und Quark, genau, korrekt. Ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Olivenöl, Salz und Pfeffer. Du weißt Bescheid, du hast schon den einen oder anderen Kräuterquark gemacht, der mich überzeugt hat. Von daher feuerfrei. Beim Brot, du kannst eigentlich anfangen, Adi. Ich würde dich nur bitten, äh, dich nur bitten zieh dir Handschuhe an, genau, weil wir kochen ja natürlich heute auch für äh, den Robert. Und der Robert, der mag natürlich, wenn äh, die gewisse Hygieneanforderung äh, auch hier eingehalten wird, deswegen Handschuh an. <lacht> <lacht> Gut, also feuerfrei. wir beginnen erstmal mit dem Brot. Du brauchst noch die Kräuter, Adi, hier hast du noch äh, frischen Schnittlauch. Du hast hier Kresse, die du mit verheizen kannst. Du hast hier Salz und Pfeffer. Olivenöl hast du dann hier und ein bisschen Knoblauch. Und, um das Ganze noch ein bisschen frisch zu machen. Meine zweite Liebe. Meine zweite Liebe. Kommt noch ein bisschen Abrieb von der Zitrone mit rein. Ne? Okay, gut. Luis, bei dir. Aha. Wir schnappen uns jetzt hier das Weizenmehl. Du musst natürlich genauso Handschuhe anziehen, ja, ne? weil, weil wenn Onkel Robert sagt Handschuhe anziehen, dann heißt es Handschuh anziehen. Handschuhe anziehen. Zwischendurch kosten wir hier mal so eine Tomate. Hm. Ware, wie immer ganz frisch heute bei Edeka Müller gekauft. Jetzt kommt noch ein kleiner Wink an den Frankie, den habe ich ja letzte Woche auch schon wieder begrüßt. Äh, die Tomaten übrigens... Das sind äh, Thüringer Tomaten. Frank, viel Spaß an der See. Gut, also, Mehl, so. Luis, wir nehmen die Hälfte von dem Sack. Aha. Hier, nimmst das du dir das klar. Messer Mach ich auf. und schneidest einfach mal grob durch dort. Vorsicht, immer vom Körper weg, das weißt du, ne? ist Korrekt. nimmst die Hälfte von dem, von dem Mehl. Ungefähr. Ja. So, Adi, du musst hier dir ein bisschen Platz schaffen. Ne? Beim Knoblauch ist er auch Bescheid. Ne? Der Keimling drinnen, falls einer drinnen sein sollte, raus damit. Ja. Und eine Knoblauchzehe reicht uns für, für den Quark. Ne? Okay? No. Was soll ich Noch ein bisschen mehr? So schon die Hälfte. Schieben erstmal hier zur Seite. Einfach das Brettel genau. So. so, hast du? No. Gut, jetzt kommt Hefe dazu. Nehmen wir die Hälfte von dem, was hier drin ist. Eine Trockenhefe. Mhm. Und rein, rein, rein, rein, rein, rein. Weiter, weiter, weiter, weiter. Und Stopp. So, dann natürlich nimmst du dir einen Löffel da. Die in Hefe, Löffel. ein bisschen Honig, genau, äh, Honigsausch, ein bisschen Zucker. Die Hälfte davon reicht. Gut. Jetzt brauchen wir Salz. Das Salz hast du da drin in dem, jawohl. Das könntest du dir in die Hand geben, ne? Machst du hier so eine schöne gehäufte Krume rein. Sind das schon wieder? Rede weiter, weiter, weiter, weiter, weiter und rein damit. Alles? Ja, alles rein. Rein da. So, jetzt schnappst du dir hier noch ein bisschen Rosmarin und den Rosmarin ziehst du die einfach vom Stängel runter, hackst den ein bisschen klein, nimmst das andere Messer dazu. Machst aber vorsichtig, Weil dass scharf. da nichts passiert. Ne? So Adi, jetzt ein kleiner Tipp. Und zwar nehmen wir uns hier ein bisschen Salz drauf. Himalaya-Salz? Genau, schönes Himalaya-Salz. Nimmst hier ein großes Messer mhm. und tust es so schön zerdrücken. Vorsicht, dass du mit der nie an deinen Deine Hände kommst dass du, die nicht verletzt. Perfekt. Genau, also schön ein bisschen reiben so halt, ne? Genau. Wunderbar. So, Luis, ich zeig dir das nochmal hier kurz. Komm mal her das Messer. Ja, mal schön das Messer rücken und dann hältst du hier vorne fest. Mhm. Zwei Finger, Mittelfinger, Zeigefinger, Daumen. Und dann drückst du hier. Das ist das schön so durchwiegen. So. No? Okay. okay? No? Wahrscheinlich. Genau, jetzt nimmst du hier den Schnittlauch, Adi. Nimmst du dir am besten die Hälfte erstmal, genau. Und dazu immer das große Messer nebenan drin, das große. Und soll ich das nochmal zeigen? Das hintere Ende schneiden wir weg, das ist hier Müll, was man nicht Messerspitze bleibt wieder auf dem Brettel drauf. Ne? Und dann hier aufpassen, der Mittelfinger führt dein Messer. Ja. Klein genug? oder? Das sieht gut aus. Der Rosmarin kommt jetzt hier in den Brotteig rein. Genau. Jetzt tust so. du die ganze Geschichte, Messer legst du wieder einfach dahin. Tust du jetzt äh, die ganze Geschichte mit deiner einen Hand, na, die Hand bleibt immer frei, die hält die Schüssel fest. Äh, Erstmal verrühren, genau und ich gebe dir hier schön das Wasser dazu. Na, also wir haben jetzt drinne Mehl, Zucker, Salz, Trockenhefe und Rosmarin. Und Rosmarin. Dort kann man natürlich jetzt auch äh, zum Beispiel Nüsse, Speckzwiebel, Parmesan, Oliven. Also dort ist wirklich der Fantasie auch keine Grenze gesetzt. Ne? So, jetzt kommt hier lauwarmes Wasser dazu. Du kannst weiter rühren. Genau. So, und das Rezept findet ihr natürlich auch äh, im Prinzip auf meiner Webseite, wenn ihr das Brot mal nachbacken möchtet, was hier der Louis zusammenknetet, dann äh, das Rezept findet ihr auf Genau, richtig schön so richtig von der Seite immer reindrücken halt. Ne? Genau, perfekt. In der Zwischenzeit machen wir uns hier Olivenöl auf unser Backblech. Hat der Papa wahrscheinlich ein bisschen zu viel Wasser reingegeben. Ne? Kann das sein? Vielleicht. Kommt natürlich auch immer auf das Mehl drauf an, halt, welches wir verwenden. Ne? Wir haben jetzt hier einen 405er. Wenn du natürlich mit dem ohne Handschuh besser klarkommst, ne, weil das jetzt natürlich dort dran kleben bleibt, klar, und das ist das dann äh, die, Reibe? die Reibe, genau. muss der Onkel Robert hat heute immer ohne Hygiene klarkommen. Genau. Mhm. So, Kresse hast du schon dran? Ja. Guck mal, da kann man ruhig hier. Die lässt sich aber blöd rausnehmen, oder? Da gehen wir mit der Schere ran. Letztens habe ich gehört, äh, Kai, du verwendest übelst viel Küchenrolle. Warum? Äh, wenn ich zu euch komme, brauche ich definitiv immer 6, 7, 8 Rollen Küchenrolle für einen Koch-Event. Äh, weil mein zweiter Name auch äh, Küchenrolle ist. What? Nee, rausschneiden, Robert. <lacht> ich habe das Gefühl, das ist ja drin. Also Küchenrolle müssen wir noch mal neu aufnehmen, Robert. Was läuft denn momentan eigentlich so bei euch? Schule. Schule. Aber nicht so viel. Das so ist der Situation geschuldet. Deswegen ja. machen wir heute mal hier Hauswirtschaft. Na? Genau. Hauswirtschaft kochen mit dem Papa und äh, würde mich natürlich freuen, wenn ihr das mit euren Kindern zu Hause auch so macht, weil Kochen verbindet ganz einfach auch. So, das sieht gut aus, Luis. Ich mhm. würde sagen, den Teig tust du jetzt hier drauf. Mhm. Aufs Blech. Tust du schön aufs Blech, genau. Das ist Katastrophenalarm, oder? Ja, das ist absolut Katastrophenalarm. So, Adi, schmeckt der? Ist noch besser. Kann man noch besser machen. Wie jetzt kann man noch besser machen? Ja, fehlt irgendwas. Was fehlt denn? Soll ich ja. mal probieren? Ja, kannst du mal probieren. Ist schon Salz dran, ja? Ja. Hm, Adi, dann müssen wir noch mal. Salzmühle. Pfeffer. Olivenöl auch schon dran. Ja. Und keine Angst vor dem Salz. Ne? So, um das Ganze noch ein bisschen freshy zu machen hier, nehmen wir noch ein bisschen von dem Zitronensaft mit. So und dann machen wir das hier. Kass drauf. lassen wir den hier schön an der Klinge runterlaufen. Ne? Könnt ihr euch übrigens die Zitronenpresse sparen? Aber bitte immer Vorsicht, die Klinge natürlich immer von der Hand weg. Ansonsten große Aua. Die Tomaten, Luis, tust du mir einfach nur vierteln, halbieren. Nur halbieren. Okay. Schnittmuster immer ist am Äquator lang, ne? Ist klar. So, ich denke, die reichen schon. Hier noch die Ende dazu. Jawohl. Und die legst du mir hier schön oben drauf halt, ne? Alles klar, mache ich. Okay, Adrian, das passt. Jo. Ich probiere noch mal. Löffel andere Seite, ne? Vorher hatte ich Stiel. Ja. Schön frisch jetzt oder? No. No, no, no. Ja. Nö, na nö, nö. Gut. Also Borg so. steht. Dann kannst du dich jetzt eigentlich darum kümmern, Adrian, um unser Caesar Salad Dressing. Dressing. Jungs, Caesar Salad ist einer der geilsten Salate. Ne? Ich das weiß nicht, wie es euch geht, aber ich esse gerne den Caesar Salad in den Restaurants oder im Hotel, wenn der Papa mal auf Reisen ist, äh, geht immer gerne einen Caesar Salad. Und könnt ihr euch noch an den Caesar Salad oder an die Caesar Salads mhm. erinnern, die so richtig geil waren? Ja. Ja. Ich Und? Ich die Frage nicht. die Frage <lacht> nicht. Und wo war das? In Solnhof. Hotel. Soll noch im Gartenhotel. Genau, richtig. Aber das Kuriose war ja gewesen, dass jeden Tag der Caesar-Salat anders war, oder? Ja. Also war immer äh, ein anderer Koch wahrscheinlich in der Küche. Gut. Für unseren Caesar-Salat, Jungs wissen wir, brauchen wir auf jeden Fall erstmal einen Römersalat. Mhm. Klar. Ne? Dann brauchen wir ein paar Cocktailtomaten, Die werden wir einfach nur halbieren, so wie der Luis es hier gemacht hat. Das können wir uns schon vorbereiten. Machen wir in eine Schüssel rein, die uns der Roboter dann gleich noch gibt. Äh, für das Dressing nehmen wir uns äh, Anchovis. Senf. Anchovis könnt ihr auch gerne als äh, Sardellenfilets in der Hinsicht nehmen. Ne? Dann nehmen wir ein bisschen Wustersauce dazu. Adrian, das wird dann dein Brat hier drüben werden. Wustersoße dazu, äh, ein bisschen Joghurt machen wir noch mit rein, Zitrone, Zitronensaft und Knoblauch. Ne? Anrühren tust du mir die ganze Nummer hier drin. Wieder Bitte? Wieder eine Knoblauchzehe? Ja, aber die Knoblauchzehe tust du mir hier, oder eine halbe reicht aus. Gut. Der Jens, der mag immer gerne, wenn er Hähnchenbrust isst. Na, zu dem Caesar Salat dazu. Mag immer schön viel Knoblauch dazu. Aber wir machen bloß mal einen halben. No. Äh, genau, den tust du bloß reinreiben. Grüner Keimling soll ja noch keiner drin sein, weil es äh, frische Knoblauchzehe ist. Genau, und dann verrühren wir das Ganze mit dem Schneebesen hier. Okay. Und schmecken es natürlich ein bisschen ab. Mit dem Salz musst du natürlich dann vorsichtig sein, weißt du ja, ne? weil ja. hier Anchovis. Leicht salzig, ne? Leicht salzig. also Du musst doch nicht alles nehmen von der Anchovis, ne? Da reicht. Ich gebe dir nochmal einen Löffel rüber. Vielleicht so eine. Hier, Adi. Die Menge erstmal anfangen. Ne? Löffel mache ich dir hier rein. Okay. Gut los. Für unseren Brotteig, den gebe ich nochmal flux in den Ofen, damit der ein bisschen gehen kann. Was natürlich hier noch ganz cool ist, finde ich zumindest, wenn ein Focaccia geht, mache ich immer ein bisschen gehobelten Parmesan mit drüber. Total lecker. Und noch ein bisschen Rosmarin dazu. Sieht ja schon mal gut aus. Und noch ein bisschen Olivenöl. Und Roses. ist es? Salz. Hier noch ein bisschen Salz drüber. So. Die immer natürlich schön von oben streuen. Also hier, so sieht's aus. Und das geben wir jetzt noch mal ganz kurz äh, auf Zimmertemperatur an einem warmen Fleck zum Gehen. Wo ist der wärmste Fleck? Ich glaube heute draußen, oder? So, Luis, bei dir, du kannst jetzt eigentlich, äh, wie gesagt, die Tomaten halbieren. Na? Ja. Genauso wie gerade eben? Wie gerade eben, die machst du mir hier rein. Ja. Na? Alle? Die kannst du alle nehmen, klar. So, ich werde mal hier inzwischen das, äh, das Hähnchen ein bisschen marinieren. Da ist jetzt nicht viel dazu. Olivenöl. Ja, kannst du alles reinmachen. Olivenöl, ein bisschen Zucker damit unser Hühnchen auch schön karamellisiert. Dann dazu Pfeffer. Salz. Und wir machen das Hähnchen ja ein bisschen frisch, das heißt... Ein bisschen Zitronensaft dazu. Jungs, ihr seid so still, ihr seid sonst nicht so still. Ruhe vor dem Sturm. Was? Die Ruhe vor dem Sturm? Da bin ich ja mal gespannt, wann der Sturm kommt. Wahrscheinlich heute zu Hause. Ja. So und. Äh, geben wir hier noch ein bisschen Rosmarin dazu. Okay, Tomaten sind geschnitten. Wunderbar. Hast du noch einen? Gut, ich nehme mal hier bloß noch ein bisschen Knoblauch mit. genau. So, hier rein. Und dann müssen wir natürlich noch mal nach dem Feuer schauen gehen. Das werde ich gleich mal machen. Jungs, dann habt ihr mal kurz hier die Kamera auf eurer Seite. Achtung, Papa kommt. So, Jungs, habt ihr eigentlich schon Zähne geputzt heute? Ja klar. Auch hier mit der hier für am Morgen? Nee, ja, die hab ich vergessen. Und die am Abend. Ja? Also, nochmal als kleinen Tipp, Jungs, bei euch im Landheim, wer nochmal ins Landheim fahrt wieder, die zum Frühstück und die nach dem Armbrot. Ne? Wie witzig, Papa, oder? Mhm. So, jetzt haben wir hier unser Lachsfilet auch heute frisch gekauft, heute früh. Der ist natürlich auf der Haut, so soll es auch sein. Und den werden wir jetzt hier auf das Holzbrett legen. Das ist ein Zedernholzbrett, was ich natürlich schon eine halbe Stunde vorher im Wasserbad getränkt habe. Das ist wichtig, weil wir klemmen das im Prinzip dann direkt an den Kugelgrill dran. Und äh, durch die Flammen wird im Prinzip der Lachs gegart. Das heißt, Lachsfilet nehmen wir uns jetzt hier daher. Und setzen das hier, jetzt habe ich was vergessen. Kann natürlich auch passieren, ne? dass man was vergisst. Nehmen wir uns natürlich noch ein Öl vorher. Und reiben unser Holzbrett mit dem Öl ein. Warum machen wir das? Damit natürlich die Haut äh, da nicht dran kleben bleibt und schützt natürlich auch unser, unser Holz. So, also schön eingerieben. Dann, wie gesagt, die Lachsseite drauf. Adrien, ist das was für dich? Mhm. Das ist schon was Genaues. Ja. Das ist schon was Genaues? Ja. Also kann man schon mal machen. Kann man auf jeden Fall auch machen. Und die Frage verstehe ich wieder nicht. Okay, gut. Also, dann spannen wir hier das Filet ein. Damit uns das natürlich nicht, wenn wir das dann anklemmt, im Prinzip hier vom Brett runterrutscht, deswegen müssen wir es natürlich schon fixieren. So, Ihr kennt das beim Fahrrad, also so war es zumindest bei mir früher Jungs. Oder was sagt euch der Papa, wenn er irgendwo was festschrauben müsst? Nach fest? Kommt ab. Genau, nach fest kommt ab. So, den Lachs werden wir jetzt natürlich noch ein bisschen behandeln. und Behandeln tun wir ihn im Prinzip mit ein bisschen Salz, Zucker und äh, etwas Pfeffer. Soll ich den ganzen machen? Nee, oder? Nee, aber du kannst ja ein Stück abschneiden und kannst ein Stück probieren, wenn du möchtest. So, ja, mache ich gerne. Aber ich würde dann aufmachen, dass Salz ja. ich das Salz gebrauchen. Ja. du Da ist also Salz drauf, ne? Ja, auch noch was? Adrin, Parmesan? Ein Stückchen, dann. Ein Stückchen. Salz? Pfeffer? Papa, Pfeffer, Rizzo! Du ein Stück Parmesan haben? Auf jeden Fall, Parmesan geht immer. Wie ist denn du deine Nudeln? Luis, mit Parmesan oder mit äh, anderen Reibekäse? Mit Reibekäse. Mhm. Adrien, du. Beides. Äh, den Romanasalat Luis, den müssen wir ja noch mal waschen, ne? klar. Genau. Das heißt, die Blätter, die hier außenrum so ein bisschen braun sind, die geben wir den Hühnern, na, weil die Mandy hat ja auch Hühner hier auf dem Hof. Genau. Hier haben wir noch einen dazu. Hattest du auch äh, ein bisschen Olivenöl dran an dem Dressing, Adi? Nein. Nein, no. genau. Hattest du nicht gesagt? Nein. Und hier nochmal waschen, Papa, oder was? Also waschen? Pass auf, äh, hier hinten abschneiden erstmal. Mhm. Dann tust du den einfach hier so halbieren. Vierteln. Und dann hier rein. Okay. Also nur vierteln? Genau. Okay. Und äh, waschen ist klar. Ne? Ja. Weißt ja, wie es geht? Bestimmt. Gut, Adrian, du bist soweit safe? hier würde ich. Hier nochmal durchrühren. Hast du mal die Anchovispaste probiert? Nee. Okay, gut. Und Lachs sieht geil aus. Polofino nehmen wir uns mal dann so mit raus. Das spießen wir einfach auf. Kartoffeln, die tun wir dann ganz einfach nur in die Glut. Salz muss mit raus, das muss mit raus. Genau, dann haben wir es eigentlich, Jungs, oder? Ja. Wenn der Salat gewaschen ist. Gut, Adi, da können wir hier noch mal den restlichen Schnittlauch wenigstens schneiden. Also hier machst du hier so ein grobes Stücken. Der Gerät geht nie kaputt. Damit das nie äh, verkommt, ganz einfach, tun wir den ah. Schnittlauch mal, wo äh. du auf deine Finger schon aufpassen. Genau. Hast du es kaputt gemacht, los? Nee, hab's nie. Ist wieder ganz guck. Okay. Ah, das sollte reichen. Gut, passt. Also, Vorbereitungsarbeiten sind jetzt abgeschlossen. Jungs, kommt nochmal her. Ich danke euch. Klar, gerne. Du musst ein Stück ran, Adi, weil ansonsten sehen wir uns nie. Klar. Und jetzt geht es ganz einfach raus äh, ans Feuerchen. Und äh, dort werden wir finalisieren. Okay? Also, bis dann. Tschüss. Was, wie macht ihr es so? Klar. Was bedeutet das? Weshi. Hallo. <lacht> Ja, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Also dann, bis gleich. Ciao. Ich würde mich freuen und äh, immer einen Daumen hoch oder ein Herz dazu. Oder? Alles alles, alles Gute zum, zum Hochzeitstag jetzt mehr. Ja? Wir sind hier mal gerade live auf Sendung jetzt mehr. Ne? Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. So, und jetzt haben wir hier schön unser Hühnchenkraft. dass man erstmal eine schöne, große Haut kriegen, ne Jungs? Luis, ich weiß, du magst sie nicht. Aha. Aber so eine schöne Bräuler, Hühnerkeule oder Hähnchenkeule, die so richtig schön kross ist, ist, doch was Gutes, oder? Ja, bestimmt. Das muss bis saftig sein, ne? Äh, ja. Genau. So Jungs, okay. Also selbst wenn die hier so ein bisschen verkohlt, ist es nie weiter schlimm, ne? Die Kartoffel hat eine Schale. Und die nehmen wir einfach ab. So, das Brot ist auch fertig. Eine schöne Focaccia, schön würzig, so würzig werden. Oder, Jungs? Gut aus? Na ja, dann. So, ihr Lieben, jetzt ist es die heiße Phase. Hat begonnen. Ihr seht hier am Lachs, ne? Das Fischeiweiß tritt aus. Das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo es heißt Anrichten. Jetzt geben wir dem Chicken. Wir haben es gerade noch mal probiert, noch mal so den letzten Schliff und tun es noch mal schön auf der Hautseite. Noch mal cross anbraten. Die Kartoffeln werden wir noch pellen. Den Salat anrichten und dann heißt bereit zum Essen. Und wird das was? Ich denke schon. Hoffentlich. Wir wir. Hey. Also gut, Lachs ist fertig. Das heißt, Jungs, wir gehen jetzt hier ins Anrichten. Adi, ja. du tust mir mal den Romaner Salat. Ja. Machen wir uns ein Teil an. Das heißt, kommen wir mit hier rum. Nimmst du jetzt hier mit zwei Hände rein. Na? Schön mit Liebe. Na? Adi, ist hier eigentlich nie warm heute in den langen Klamotten? Kaum. Gut, machen wir noch eine Hand dazu bitte. Gut, so Dann tun wir uns noch ein bisschen zerrupfen. Okay, passt. Jetzt geben wir hier dazu. Machst du mal zwei, drei Löffel von dem, von dem Dressing. Jetzt müsst den ganz vorsichtig unterheben. Ne? Wir geben hier noch ein paar Tomaten dazu. So Ein bisschen Schnittlauch. Der muss jetzt warten, Adi. Vielleicht ist es auch äh, eine Flamme. Adi, wüsste ich das? Mhm. Gut, also wie gesagt beim Dressing immer schön Dressing zum Salat zugeben, wichtig ist, wenn der Salat gewaschen ist, äh, dass der wirklich trocken ist. Also durch eine Schleuder, Schleuder geben, das hat der Louis vor uns gemacht. Und jetzt geben wir hier das Dressing dazu und tun den Salat richtig schön damit anmachen. Beim Caesar Salat kommt halt äh, auch noch croton dazu oder Croutons dazu, das tun wir hier ganz einfach mit dem Focaccia kompensieren. Adi, du kannst den hier richtig schön in die Mitte setzen, so lang streifen, versuchen immer schön nach oben zu bauen, ne. sehr schön. So falls ihr euch fragt eigentlich hier dieser wunderbare herrlich duftende Blumenstrauß den wir vor uns auch schon im Studio drin hatten, äh, kommt von der Nicole, das ist ein Blumenatelier, die konnte heute leider nicht da sein. Äh, sie hat Stress, weil sie ganz einfach mit ihrem Laden eine neue Eröffnung äh, hat in den nächsten Tagen, kommenden Tagen, aber beim nächsten Mal wird sie bestimmt hier noch mit äh, vorbeirutschen und äh, dann zeigt sie euch bestimmt noch mehr was sie kann äh, in Sachen der Blumenkunst. Äh, falls ihr für eure Feier oder wie auch immer äh, Blumen möchtet, dann äh, Nicole's Blumenatelier Freiberg, untere Gasse 6. Und äh, falls der fehlende Keterer noch dazu, äh, oder der Keterer natürlich dazu noch fehlt, dann äh, Rizzo kocht bei euch zu Hause. Sehr gern, ich bin dabei. So, haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Das ist jetzt nicht der klassische Caesar Salat, das ist jetzt die Interpretation. Rizzo and Kids. Ja? Schön mit einem Adi's Kräuterquark dazu hier. Geil. Adi, da kannst du mal hier noch ein bisschen mhm. den äh, Schnittlauch so oben drüber. Ja. Oben drüber setzen. Luis, du kannst das äh, Brot dann so ein bisschen verteilen hier. Mhm. Chef, machst du hier einfach in die Mitte immer so, also fünf Stück drauf. Und dann ist immer ganz wichtig, Luis, mhm. das, was man anrichtet, muss man eigentlich schon vorher probieren. Also hier Polofino hatte ich vor uns noch nicht gesagt was das ist. Das ist im Prinzip ein ausgelöster äh, Hähnchenschenkel. Und der ist meines Erachtens für das Grillen noch viel besser geeignet als eine Hähnchenbrust. Weil eine Hähnchenbrust natürlich schnell dazu neigt äh, trocken zu werden. Nehmt euch einen ausgelösten Hähnchenschenkel. In dem Fall ein Polofino genannt. So jetzt haben wir hier noch unseren Lachs. Und dann ist das so. Jungs es steht da wie die Urgepfeifen oder? Jawohl. Ja. So, wir schneiden den jetzt mal hier. Normalerweise würde ich den ganz einfach mit zwei Gabeln nehmen wir uns den Lachs hier daher. Schaut mal her. Richtig schön, saftig, glasig. Also, den setzen wir jetzt hier drauf. Zwei Stückchen. Hätte noch eine Minute gebraucht oder zwei vielleicht. Okay, bin ich bei euch. Aber der zieht noch nach. Nicht so schlummer als wie ein trockenes Stück. Fisch. Gut, hier. Jungs, so, ihr Lieben, unser Gericht ist fertig. Was gibt's heute, Jungs? Salat. ein Caesar-Salat mit Focaccia Caesar und Lachs und Polovino. Perfekt. Und dazu noch die Ofenkartoffeln mit Kräuterquark und Schnittlauch angerichtet. Absolut. Das Leute, das wird mega geil. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Robert ist auch mit dabei. Ne? Genau. Und... Äh, wir würden uns freuen natürlich mit einem Daumen hoch, mit einem Kommentar, wie ihr euren Caesar-Salat macht. Postet, postet, postet und liked. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Rizzo Kocht. Ciao. Ciao.